Das Programm der SPS steuert die einzelnen Module der Fabrik. Das Programm ist in strukturiertem Text geschrieben. Die SPS kommuniziert über das Standardprotokoll OPC UA mit dem Raspberry Pi, der als IoT-Gateway die Anbindung der Fabrik mit einer beliebigen Cloud ermöglicht. Das Programm auf dem Raspberry Pi ist in Node-RED implementiert. In Node-RED steht ein zusätzliches lokales Dashboard zur Verfügung, das an eigene Bedürfnisse angepasst werden kann. Außerdem kommuniziert der Raspberry Pi über das Standardprotokoll MQTT mit dem TXT-Controller, der wiederum den Zugang zur Fischer-Technik Cloud ermöglicht. Das Programm auf dem TXT-Controller ist in c, c ausgeführt. Die Nutzung und Überwachung von Sensordaten und Bilddaten erfolgt in der Fischer-Technik Cloud.